Yes. <laughs> So sieht der Apfelkuchen am Ende aus. Es würde mich freuen, wenn ihr ihn nachbackt und uns auch gerne ein Feedback gebt, wie der Kuchen geworden ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch gerne unseren Kanal und auch den meiner Oma auf Kalinkas Küche. Bleibt gesund! Tschüss!